ist eine der Möglichkeiten, um eine Speicherkarte an USB-Stick oder eine Festplatte wiederherzustellen, wenn eine Fehlerfunktion vorliegt, ein Fehler auftritt oder die falsche Größe angezeigt wird. Mit diesem Befehl können Sie auch ein schreibgeschütztes USB-Stick, eine Speicherkarte oder eine Festplatte in Windows 10, 8, 7 entsperren. Mit dem Befehl Clean in Diskpart werden Partitionen entfernt, die mit Windows-basierten Tools nicht entfernt werden können, zum Beispiel Datenträgerverwaltung. Durch diesen Vorgang wird die Partitionsstabelle äh, der Festplatte vollständig entfernt, so dass sie erneut beschrieben werden kann. Aber manchmal kann bei der Verwendung dieses Systemtools etwas schiefgehen. Sie können versehentlich die falsche Festplatte oder Partition auswählen und löschen. Wenn Sie sich dieses Video ansehen, wissen Sie wahrscheinlich, wie Sie das dispart tool verwenden. Aber für Klarheit und Reinheit des Experiments werde ich demonstrieren. Als Ergebnis erhalten Sie einen leeren Datenträger mit fehlendem Dateisystem. Und nicht jedes Dateiwiederherstellungsprogramm kann auf diese Weise verlorene Daten wiederherstellen. Wie kann ich Daten wiederherstellen, die durch den Befehl Diskpart clean verloren gegangen sind? Was ist also zu tun, wenn Sie eine Festplatte mit dem Befehl bereinigen, reinigen oder versuchen, eine gesperrte oder unformatierte Festplatte, ein USB-Stick oder eine Speicherkarte mit diesem Befehl wiederherzustellen? Verwenden Sie Hetman Partition Recovery, um wieder unverlorene Dateien wiederherzustellen und dann wirst du äh, verstehen, warum. Führen Sie das Programm aus und Sie sehen alle an dem PC angeschlossenen Festplatten. Bei unserer mit Kling gereinigten Festplatte handelt es sich um ein 16 GB USB-Stick, aber vielleicht jeder andere Träger spielt es keine Rolle. Ich finde es unter den vom Programm gefunden und versuchte es zu analysieren. Ich wähle Quickscan und was wir sehen, das Programm kann das USB-Stick nicht analysieren, da es kein Dateisystem enthält. Dies ist genau das, was Sie beim Analysieren eines Datenträgers nach dem Befehl "Bereinigen mit den meisten Datenwiederherstellungsprogrammen feststellen werden. Um Daten wiederherzustellen, müssen Sie nicht das Dateisystem dieses USB-Stick analysieren, sondern es ist wie ein physisches Gerät. Infolgedessen versucht das Programm, die zuvor auf dem Datenträger vorhandenen Dateisysteme und die darin gespeicherten Dateien zu erkennen. Dazu wähle ich in der Liste physikalischer Festplatten mein USB-Stick aus und scannen Sie es mit vollständiger Analyse. Abhängig von der Größe der gescannten Festplatte kann die Analysezeit unterschiedlich sein. Warten auf das Ende. Als Ergebnis der Analyse sehen wir das folgende Bild. Das Programm hat mehrere Partitionen auf einem. Bereinigten USB-Stick gefunden. Hierbei handelt es sich um vorhandene Abschnitte und Dateisysteme auf diesem USB-Stick und selbst die Namen einiger von ihnen sind definiert. Finden Sie den Abschnitt, den ich brauche und klicken Sie drauf. Im Wesentlichen alles. Es gibt alle Dateien, die durch das Bereinigen der Festplatte mit dem Befehl Clean verloren gehen. Darüber hinaus sind die mit einem roten Kreuz gekennzeichnet äh, Dateien, diejenigen die zum Zeitpunkt der Reinigung der Festplatte bereits gelöscht wurden. Suchen Sie nach Dateien, die ich wieder wiederherstellen muss. Sie können sie im Vorschaufenster anzeigen. Ich übertrage sie in die Wiederherstellungsliste und klicke auf Wiederherstellen. Ich gebe die Methode und Ordner für die Wiederherstellung an. Alle Dateien wurden wiederhergestellt. Um die Leistung der gereinigten Festplatte rückgängig zu machen, erstellen Sie ein einfaches Volumen über das Menü Datenträger verwalten und formatieren Sie es. Ich empfehle jedoch dies erst dann zu tun, wenn Sie die Daten von der bereinigten Festplatte wiederherstellen haben, da eine andere Formatierung die Qualität und Quantität der wiederherstellenden Daten verringern kann. Das ist alles, wenn das Video hilfreich war, abonnieren Sie den Hetman Software-Kanal, stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren, Daumen hoch und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss allen!